Hm, was ist wohl der beste Weg zur nebenberuflichen Selbstständigkeit? Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du da bist. Und diesem Video wird es genau um das gehen. Ich werde dir ja, ja meinen... Weg zeigen, den ich für am besten halte, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machen möchtest. Warum ist das Ganze so wichtig? Ganz einfach aus dem folgenden Grund. Wenn du dich selbstständig machst, dann kommt da so einiges auf dich zu. Wenn du eine klassische Selbstständigkeit betreibst, dann hast du so den Faktor Zeit. Ja, wie bekommst du alles unter einen Hut? Wenn du Familie hast zum Beispiel, dann hast du ja nicht nur den Job, sondern du hast ja auch noch private Dinge, die ebenfalls wichtig sind. Dann kommt das Thema Produktentwicklung auf dich zu. In dem Moment, wo du in der Produktentwicklung steckst, dann wirst du in der Regel noch kein Geld verdienen, weil du noch kein Produkt hast, welches du verkaufst. Ähm dann ist das Thema Marketing und Verkauf ziemlich groß, ja, weil wenn du es nicht schaffst oder das beste Produkt ist nichts wert, wenn man es nicht verkauft kriegt. Und dann ist noch das Thema Organisation, also alles, was so um dein Business rum, herum ist. ja, Das ist Buchhaltung, Steuer, das sind Behörden und dann kommen natürlich auch noch das Thema Investitionen dann auf dich zu. Und deswegen solltest du dranbleiben, wenn dich das Thema interessiert, weil in diesem Video, hier wirst du ja einfach lernen, Lernen, was aus meiner Sicht der beste Weg ist, um dich nebenberuflich äh, selbstständig zu machen. Und ich werde dir ja zeigen, wie du die Vorteile der Selbstständigkeit hast, aber ja die Nachteile auf ein Minimum reduzierst. Und dazu lass uns einfach mal kurz äh, hier in meinen in mein Google Sheet ähm, ja reingehen. Der Weg, den ich dir heute ähm, ja, zeigen möchte, ist Network-Marketing in Kombination mit Online-Marketing. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich ähm, nicht nur ich damals diesen Weg gegangen bin und auch heute noch gehe, sondern ähm, warum auch du dir darüber Gedanken machen solltest, bevor du ja ähm, eintauchst in eine, äh, die Selbstständigkeit oder vielleicht sogar eine klassische Selbstständigkeit ähm, ja, angehst, ähm, dass du dir da vorher... Ja, im Klaren drüber bist. Ich habe persönlich nichts gegen eine klassische Selbstständigkeit, aber ich werde dir trotzdem zeigen, warum ich Network Marketing in Kombination mit Online Marketing halt einfach bevorzuge. Bei der klassischen Selbstständigkeit ist es ganz einfach so, machen wir es kurz, du musst dich um alles kümmern. Du hast das Thema Marketing und Vertrieb. Ja, gerade wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, dann wirst du noch nicht über, ja, über, über Mitarbeiter, ähm, ja, verfügen, denen du ähm, denen du Löhne und Gehälter bezahlst, wo du, ähm, ja, oder oder wo du halt einfach Menschen einstellst für gewisse Tätigkeiten. Das wird am Anfang nicht der Fall sein. Das heißt, Marketing und Vertrieb kommt auf dich zu. Wie verkaufst du dein, dein Produkt oder deine Idee, deine Dienstleistung? Dann hast du ähm, die Controlling, das, die, die ganze Administration, um die du dich kümmern musst. Ja, wen kannst du... Ähm, ja, dafür einstellen, dass er die Buchhaltung macht. Vielleicht machst du es aber auch selber zu Beginn. Ja, spricht nichts dagegen. Aber das sind halt einfach Dinge, die kommen da auf dich zu. Dann, klar, die Produktentwicklung und die Produktweiterentwicklung. Ja, das ist natürlich ein großer Punkt, wenn du noch kein Produkt hast, aber vielleicht eine Idee im Kopf, die du umsetzen willst, ist ein Thema, was dann da auf dich zukommt. Dann, ja, meistens mit hohen Investitionen, weil wenn du ein eigenes Produkt an den Start bringen willst, dann muss das Ganze ja entwickelt werden, das kostet Geld vielleicht brauchst du Maschinen, etc. Also äh, diese Themen der Fremdfinanzierung und so weiter, das muss dann halt auch äh, geklärt sein. Wenn du mit Mitarbeitern dann später arbeitest, äh, fallen natürlich Löhne und Gehälter an, du hast dafür die Verantwortung, dass immer genug Kohle reinkommt, dass du auch deine Leute bezahlen kannst. Dann, wie gesagt, das Zeitmanagement an sich, wie kriegst du alles unter einen Hut, sodass du nicht vom einen Hamsterrad, nämlich dem Job, ja, ins nächste Hamsterrad, die Selbstständigkeit kommst und dann, ähm, sag mal, für, wenn es blöd läuft, das gleiche Geld von einem, von einem Angestellten, das doppelnde an Stunden hast. Selbst wenn das Thema Spaß macht, wenn ja dann auch dein privates Leben drunter leidet, ist es nicht gerade schön. Dann ja das Thema Wissen. ja Du musst in den ganzen Bereichen dann halt eben fit machen. Ja, du hast niemanden, äh, den du fragen kannst. Und wenn du mit Trainern oder Coaches dann zusammenarbeitest, dann musst du dir die Hilfe einkaufen. Das wird ja auch keiner für umsonst geben. Der Vorteil ist halt, dass dein Verdienst äh, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit erstmal nicht gedeckelt ist. Zumindest wenn du äh, dein Business skalieren kannst, wenn du dein Produkt äh, beliebig oft verkaufen kannst, wenn du ja über das Einstellen neuer Mitarbeiter äh, wachsen kannst... Du hast natürlich ebenfalls auch freie Zeiteinteilung, ja? auch wenn ähm, ja, viele Selbstständige da ebenfalls in so einer Art Hamsterrad gefangen sind und ja ähm, mehr im Unternehmen arbeiten als am Unternehmen und ähm, wenn es das Produkt, wenn es deine Dienstleistung hergibt, ist das Ganze natürlich auch skalierbar. Und auf der anderen Seite haben wir den Weg, den ich, wo ich jedem sagen würde, Denkt drüber nach, ob es nicht eine Alternative ist. Weil es gibt, äh, natürlich gibt es innovative Produkte. Es gibt Produkte, die niemand hat äh, oder die noch nicht auf dem Markt sind. Und ähm, ja, es gibt auch Probleme heutzutage, wo noch keine Lösung dafür da ist. Mag alles richtig sein, aber für den Großteil der Sachen oder der Dinge, ähm, behaupte ich jetzt, einfach mal ganz frech, ähm, gibt es schon jemanden, der ähm, ja, eine Problemlösung anbietet oder es gibt schon ein Produkt, was, ähm, was auf dem Markt ist. Ja? Ähm, und deswegen fast für in jedem, in, in jedem Bereich, in jeder Branche gibt es ein Network-Marketing-Unternehmen oder ein Unternehmen, was den Vertriebsweg network marketing Multilevel marketing nutzt und ähm, ja, schau dich da einfach für dich mal um ja, ob du da nicht vielleicht eine Alternative hast oder ein Thema, was dich besonders reizt, ja, Gesundheit, Sport oder Energie, ja, ähm, Energiebranche, ähm, Finanzen, etc. Also du wirst in jedem Bereich, ähm, ja, nahezu ein Unternehmen finden, was über den Vertriebsweg Network Marketing arbeitet. Und der Vorteil, dieser, dieses Vertriebssystems, ja, oder dieses ähm, Vertriebsweges ist ganz einfach. Du kannst dich voll und ganz auf das konzentrieren, was es, auf was es ankommt. Das ist der Verkauf und, ähm, dein, das, das Wachstum deiner Organisation, sprich Anwerbung, Rekrutierung neuer Vertriebspartner. Du hast vollen Fokus drauf. Die einzigsten Tätigkeiten, die wirklich wichtig sind, die du dann tust, ist verkaufen, neue Kunden gewinnen. Anwerbung, äh, neue Vertriebspartner einstellen und dann diese Teampartner auch ähm, trainieren. Ja, das komplette Controlling, die Administration übernimmt in der Regel dein Partnerunternehmen. Ja, die Infrastruktur ist dort schon gegeben. Du musst nicht erst eine teure IT ähm, installieren, sondern in der Regel wird er das vom Unternehmen schon bereits ja zur Verfügung gestellt. Dann ähm, haben wir den Thema, das Thema Produktentwicklung, die Produktweiterentwicklung. Auch hier musst du dich nicht drum kümmern, weil dein Unternehmen bereits, ähm ja, funktionierende Produkte hat und je nachdem, wie lange das Unternehmen am Markt ist, hat das Unternehmen und die Produkte auch schon bewiesen, dass der Markt diese Produkte auch mag ja und bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das heißt, du musst nicht erst noch in irgendwelche Marktforschung reingehen etc., sondern du hast im Prinzip alles, du hast ein schlüsselfertiges Geschäft, ja, welches du nur noch ähm, zum Laufen bringen musst. Ja. De, keine Investitionen. Also bei uns in unserem Business zum Beispiel so, dass du gar keine Investitionen hast, ja, außer ähm, Zeit und wenn du natürlich halt Marketing machst, ähm, überbezahlte Werbung, dann halt natürlich deine Werbeanzeigen etc. Aber du hast ähm, keine Investitionskosten. Dann gibt es natürlich noch Unternehmen, wo du gewisse Grundausstattungen kaufen musst, aber selbst diese ähm, Kosten... Ähm, ja, sind im Vergleich zu einer klassischen Selbstständigkeit dann doch eher gering. Dann das Thema Löhne, Gehälter. Du musst nicht, wenn du einen neuen Vertriebspartner einstellst, ja, dann bist du nicht verantwortlich für das, was er verdient. Ja, du musst ihm kein Gehalt zahlen, keine Löhne, die Provisionsauszahlung, das übernimmt alles das Unternehmen. Das Einzige, was du halt machen musst, ist das Ganze dann richtig verbuchen und steuerlich halt richtig, ähm, ja dann ähm, dementsprechend halt auch ähm, versteuern ja aber das ist im prinzip alles, ja. Der Vorteil ist aber, du kannst wachsen wie, wie jemand, der ähm, 100, 200, 300 ähm, ja, Angestellte hat, ja, weil es steht nirgendwo geschrieben, wie viele Vertriebspartner du einstellen kannst, ja, und so kannst du halt eben unbegrenzt wachsen. Ja, genauso beim Thema Zeitmanagement, gerade zu Beginn einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ist Network Marketing aus meiner Sicht der ideale Weg, wenn du es gleichzeitig noch mit Online-Marketing ähm, passt, das heißt, dass du dein, dein MLM-Business über das Internet aufbaust. Das lernen die Leute bei uns im Team. Ja? Das lernt jeder unserer Vertriebspartner, wie er das Ganze sowohl offline als auch online oder als Kombination aus beidem aufbauen kann. Was das Wissen betrifft, ist es der ideale Weg, weil du musst dir nicht irgendwie die Hilfe teuer einkaufen, sondern in der Regel wird dir ja zum einen die Ausbildung gestellt vom Unternehmen. Ja, dann hast du ja einen Mentor und ein Team an deiner Seite, welches du fragen kannst. Aber hier sage ich auch immer dazu: Es wird niemanden geben, der dich jeden Tag anruft und sagt, wo kann ich dir helfen, sondern, ähm, Wissen ist immer eine Hohlschuld, das heißt, du musst dann aber auch bereit sein, auf diese Menschen zuzugehen. Aber dann werden sie dir helfen. Warum? Weil es ähm, ja von von von der Natur der Sache her schon so konzipiert ist, der Vertriebsweg Network Marketing, dass du, dass jeder davon profitiert. Ja, ich mache ein Beispiel: Wenn du heute eine Bäckerei ähm, eröffnest und ähm, gegenüber macht eine neue Bäckerei auf, die besser funktioniert, dann wird die ähm, dann wird die Konkurrenz dir nicht ihr Erfolgsrezept verraten. Wenn du aber allerdings deinen Mentor fragst, deinen Sponsor, ja die Person, die, bei der du in dem Unternehmen angefangen hast, dann wird die dir ähm, die bestmöglichen Tipps mit auf den Weg geben, weil wenn du diese Tipps umsetzt ja und ähm, und dadurch mehr Erfolg hast, dann hat automatisch dein Sponsor auch mehr Erfolg. Das heißt, er hat ein eigenes Interesse dir, die bestmöglichen Kniffe und Tipps mit auf den Weg zu geben, ja, damit du erfolgreich bist. Und von daher ist es eine, ja, eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten. Dann, ähm, der Verdienst ist ebenfalls nicht gedeckelt. Das heißt, du kannst ähm, so viel verkaufen, wie du möchtest. Du kannst so viele Teampartner rekrutieren, wie du möchtest. Ähm, du kannst äh, diese dann auch und kannst dementsprechend ähm, wachsen ohne ähm, irgendwelche Grenzen. Ähm, freie Zeiteinteilung ist ebenfalls da und das Ganze ist natürlich skalierbar. Sicherlich, das, was ich dir jetzt gesagt habe, ist nicht alles, ja, aber es sollte reichen, damit bevor du ähm, dann den Schritt gehst ja, und dass du einfach mal für dich überlegst, ist Network Marketing in Kombination mit Online Marketing oder auch klassisches Network Marketing ist es für mich ähm, eine Alternative gerade zu Beginn und ähm, ja und da kann ich dir einfach nur den Tipp geben setz dich da ernsthaft mit auseinander aus meiner Sicht ist es ja der beste Weg den du gehen kannst wenn ähm, du das ähnlich siehst wenn du mehr Informationen willst ja, wie du ähm, oder wie du wie du online wie du dein Business online aufbauen kannst, wie du Network Marketing, wie du dein Network Marketing Business online aufbauen kannst, oder wenn du einfach eine Idee brauchst, ähm, wie welches welches Unternehmen oder wenn du einen Tipp brauchst in welchem Unternehmen ich tätig bin, ja, dann ähm, klick einfach unterhalb des Videos den Link, ähm, trag dich ein, kriegst kostenlose Informationen zugesendet zuge und kannst dann so mit uns arbeiten. Bei uns im Team bekommen die Leute jede Unterstützung, die sie brauchen. Sie bekommen die Unterstützung ähm, Sie bekommen gezeigt, wie sie, wie sie online, wie sie offline ihr Business aufbauen oder in Kombination aus beidem. Und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann einfach unterhalb des Videos, denn ähm, stelle ich dir einen Link zur Verfügung. Einfach drauf gehen und äh, ja dir kostenlos weitere Informationen äh, anfordern. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn ja, Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Und ja, ich freue mich. Ja, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Hier im Video wirst du jetzt gleich noch einen Button finden, wo du den Kanal abonnieren kannst. Abonnier den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.